und bekommen mein name ist an die und ich bin kurz zurück zu let's play Smash bros ultimate wir so einem klassischen modus wem man als nächstes gehen wir mal nach drei nach was luigi wäre ja. äh, kein, kein neues Kostüm. hilfe ist okay. mario bekommt hier einen bauanzug und ein hochzeitsanzug luigi kriegt nichts wir starten mit dem Ticket natürlich und ja, und gegen, gegen alles gruselige Charaktere äh. sehr gut. Oh gut, wir nur gegeneinander, wie so aus. Ne? Komm mal her. Oh. Mm, Bo. gut. Luigi wurde getötet im Simon Belmont Trainer. Geile ne? Alter. wenn du nicht, du bist ein bisschen zu groß. Hat. er kann sich ja nicht mal retten, ey. Ja, das ist die Miene. ich muss aufpassen. Oh, du hast die Mähne kaputt gemacht, du. Du Typ du. Warum tut Luigi so stylisch seine Feuerbälle schießen, ey? <lacht> Sehr gut. schön uh, Schön. mir netter. Die ist nicht gruselig. Die sexy. auch. Kannst du es wagen. die überhaupt schon gespielt erlaubt weil luigi hat einen besseren grab in diesem spiel ich sag mal an dann seinen staubsauger hier leute anziehen wurde gebufft Oh mein ja. Schluck, Tschüss. Ich habe die sexy lady eingesaugt. Ich Okay. Oh mein Gott, das Jason. <lacht> mein Gott. Warte, warte. Weißt ja nicht mit aus sein Fantasia, ans kommt mal her, hm, du mehr drin, ja klar. Oh Gott, warum bist du mehr im Heimweg? Ein teddy er soll ich gruselig das hat da irgendwie eine anspielung an Five nights at freddy's sein oder right? hat luigi angst von teddy wie death mountain dann gibt es mario level der ist death mountain Irgendwie überraschend gut mit Luigi. Das immer ich wer mit... Vergebt ah, mir das. Ah, habe ich doch mal aktiviert. Oh das ist eine Bombe von ihm. Hi, macht den platt. Ah. bin ich auch wenn so pink wünsche ich habe einen erzfeind gefunden link <lacht> habt ihr damit getroffen gut bombe gefangen ja okay ist gut Boah. jetzt drei vier mal Gebe ich dir wieder die Sacki <lacht> Schön. Na, ja. machst du Angst vor Pixel? Nein, nee, Gitter. Ja, irgendwie irgendwas Gitter nennt man hat. Wenn ein Charakter so aussieht. Kann auch Buttonmashing hier. Ja perfekte Abwehr, sagst du dazu? Er schafft hat noch nicht mal hier ein. Warte. kommt mehr, ja. Kommt <lacht> hat so erreicht. Okay, er läuft überraschend gut mit Luigi über 8.9. Der ja, Punkt ist so besser, ne? Spätestens beim Bosskampf geht schon wieder bergab. Oh, kämpft Luigi gegen Dracula, das wäre irgendwie gut. Würde irgendwie passen zu dem Thema. Und zum Trailer. Wie gesagt, Luigi wurde abgemurkst im Trailer von Simon Belmont. Guck ich man mal an, ne? hat den seine Seele geraubt. aber und so jetzt Rakula kommt, aber gut. Ja, sehr gut. Ich habe so was von gewusst. What is a man? a miserable little pile of secrets only of talk have what oh you fast perfekt ausgewichen fast ich weiß ehrlich gesagt nicht so einfach mit luigi im gegensatz zu simon und der richter noch mal so versuchen genau ich springe mal ein bisschen zu hoch habe ich so gefühlt oh Gott erste Form werde ich vielleicht noch in dem Leben schaffen Also mal nicht irgendwie drei vier Angriffe einmal machen. Boah, ich treffe den nicht. In seinem Schädel ist zu so klein, Alter. Da ja, seht er springt viel zu hoch. Den einfach rein ins gesicht er ja, okay, dürfte nicht so schwer sein aber ich fliege jetzt hier so sowas von raus ein schlag Komm her! ich dachte der würde kommen alter wie viel Schaden hat macht. Ich glaube, die vorne nimmt auch allgemein irgendwie mehr Schaden, ne? Okay, ich wollte schon sagen, wenn du mich jetzt, jetzt hier raus ne? Oh nein nein nein Ah, oh. nicht oh, so gut okay, ich kann es nur auf eine weise enden und sehr gut aber hätte besser sein können finde ich 8.1 hätte ich meine tickets angesehen dass ich noch peach gesteuert hätte ich bestimmt voll geile belohnung bekommen ich weiß auch genau wie man spielen und ihr auch wenn ihr den titel gelesen habt sollte immer erst irgendwie, weiß nicht, sollte diesen Titel eigentlich irgendwie so benennen: klassisch Modus Luigi plus Fragezeichen. Dann sollte ich mit jedem Charakter machen. Dann müsste nie irgendwie wenn der zweite Charakter ist im Spiel. Das ist immer ein Mysterium. Okay. Wer ja, ja, denkt auch, dass Luigi besser ist als Mario? Luigi ist besser als Mario. Meine der Trick grün. <lacht> Niemand der Bad jinx C. Leute, die grün tragen, sind automatisch aus awesome. Also mal ganz ehrlich, weil es so ein bisschen grün ist, ich sag ja weiß und grün als Luigi. Ah, oh, meine richtige schlafen Immer weil ich mich hier so anlehne, ey. ist immer so gemütlich. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun war eigentlich mein erstes Mario-Spiel, ja, Super Mario wollte ne? Ich glaube, dann habe ich irgendwann mal den Game Boy Color eins. Dann Super Mario Bros Deluxe. War ja Urgestein hier von Super Mario. erste Ableger. so Von dem, was man hier so jetzt am Mario kennt da bin ich mir ein oder sind ja richtig viele Schüsse gerade gewesen na oh gut so interne Glückwunsch okay so, ich will massig ich haben, kommen Level 3, Dinger. 5 ich, ich habe noch nicht Luigi. Fuchs Luigi, da ist drei Sterne. Gelbes Pikmin. Pikmin, was? Pikmin und Pikmin. Dinger. Hey, wir haben Ticket zurückbekommen, cool. Ich nehme an hat irgendwas mit dem Rang zu tun, ne? Bei wundbarkeit beim Ausweichen. Es geht. ist der Karte. Wo ist er? Wo denn? auch ich mein Auto Doktor Mario. welche farbe ich noch mal. Genau, ich glaube rot, ne? Dr. Mario. dann Er hat Diabetes. Ticket start Rabiatas auf Rezept. Rabiatas auf Rezept. Okay, keine Ahnung. Irgendeine Krankheit nehme ich an. Ja, aber ich habe irgendwie ich habe mir immer so vorgestellt, hat irgendwie dr Mario eine etwas kräftigere Version von Mario ist. Würde eigentlich Sinn machen, würde weil als Doktor nehme ich mal an, der da relativ fit ist, What? nein nicht du falscher Game und Watch ja, ich schon sagen. Fühlt doch mal aus? Ey. So, und jetzt meine Drogen, jetzt meine Pillen. Wir kämpfen ja die virus oder was? Gegen so ganz andersfarbige farbige Wir haben eigentlich gegen die auch gekämpft, in Mario und Luigi die Superstar Saga. Den M-Master. Ist auch so rot gelbe und blaue ne? oh Gott! Oh, explodiert gleich, glaube ich. Noch nicht. Jetzt gehe ich jetzt richtig rein. Oh Gott. Now let's see. Take a little cough. <lacht> mal, mal, mal YouTube eingeben hier? Ja? Dr. Mario mit Lyrics. Richtig gut. Hi. Also die allerersten Level, ne? Ich habe hier schon zwei Kämpfe gehabt, wo ich gegen drei Leute auf einmal kämpfen musste. Ich bin jetzt nicht, dass das gerade sehr einfach ist. Der lebt noch. ich habe vor einem Moment vergessen, dass das die Ultimate von dem ist. Du fliegst raus. Du fliegst raus. Andere Richtung. Man. Der haut mich ja noch aus pass auf. Und der hat sich selber raus. Boah. Paar, ja. Boah. 0,2. Verschwendung. Schon wieder drei Gegner. Chill Brawl, okay. Brawl in oder was. Da waren Dort dauert bei Kirby gerade so lange und hier mache ich kurz einen Prozess mit dem. Meine Fähigkeiten in diesem Spiel sind so... Weiß ich nicht. Ja, er war inkonstant oder unkonstant, weil, wenn ich gut mal bin ich voll kacke, das ist genau wie ich Star aus Battlefront. Ich will einfach, weil oh, ich dachte, du willst ein Ding schießen. mehr auf na ich wollte das hier einsetzen im richtigen zeitpunkt also geil gewesen ihr würdet nicht glauben wie geil das gewesen war so tschüss war das jetzt die ganze zeit so immer drei vier gegner haben wir gerade erst bekommen. Ich habe schon 70% prozent Schaden. Die haben fast noch gar nichts. Perfekt. Irgendwie hat mir hat jetzt geholfen. Der ganze Schaden. Vergeltungsknarre oder wie auch immer der Ding heißt. Je mehr Schaden macht, je mehr Schaden ich habe. Auf jeden Fall gebracht in dem Zeitpunkt. Ja gut. Ich heim mich mal auf. Oh Gott. Ist auch nicht so gemacht. dann kannst du mal auf mich losgehen. Was machst du da eigentlich? Da habe ich eine Fallprobe platziert. Warum fliegst du nicht da rein? Tschüss, Boink. und Nein, ich wollte umdrehen. Und jetzt waren ein Klemperkleidung zu tragen. war Tedros Musik ja Ich bleibe hier oben Viele Motorräder drehen, ich kann mich auch drehen, ja Hat. Oh gut. Tschüss. Dreck. Okay, gut. Kann ja auch drehen. Dreck. <lacht> das Ding war auch hier. Komm. Mm. Der kommt auch noch darauf. Und so da außen Tschüss. Ja, der letzte Boss schon wieder ausfällt Dann hat hier sehr gut, sehr schön oder sehr doof enden. jetzt so viel möglich einzusammeln vielleicht hat es ja doch irgendwie auswirkungen auf die belohnungen am ende wo ich jetzt nicht so glaube Bringt ja überhaupt nicht geil. Und tschüss. Boah. Jedes Mal. Jedes Mal dieser unendliche Schmerz. Aha wir sind die nervigsten dinger in diesem spiel oh, sehr gut ja, schützt mich ich will hier drin beim Ja, der lässt mich genau los da ja, hat das gesehen ich habe den weg ich fliege so lange weg Oh, geil. oh nein ich die sange schon wieder betreut hey. und schiss <lacht> habe ich einfach rausgeklatscht wie du belebst noch <lacht> Oh nein, nicht jetzt hm. abgelehnt. Da ist er beide mal krank geschrieben, ey. Da eine blockiert mein Weg, Ich war jetzt noch einmal. Boah, ich hab doch losgelassen. Und oh nee, Ich werde jetzt von jedem Mist getroffen. Und... Tschüss. da gehe ich dir keine beschwerden kommen sie einfach nächste woche noch mal wieder okay einmal gestorben dürfte noch über acht ja, gut 8.5 gemacht gut gemacht du warst nah dran lass mich raten welches lied Wie den, immer bei YouTube äh, Dr. Mario mit Lyrics ein. youtube gut. Now let's see ich übrigens noch nie gespielt dr mario oh nein das spiel hat er auch nicht gespielt Wie kann er das wagen das sehen sein haus in die luft äh, Von was ich verstehe sind mehr oder weniger nicht Tetris, aber du musst irgendwie verschiedene Dinge einander ranreihen, dann explodieren die und gehen weg. wenn man mal so ein Yoshi-Spiel gehabt, und irgendwie so aufgebaut war. muss der Kekse irgendwie aneinander ordnen. Ich glaube, das ist so fast das Gleiche. Ne? Für einen normalen game war das. Aber keine Ahnung, wie hat irgendwas mit Yoshis Cookie irgendwas. Aber ich bestimmt voll gut drin, wenn ich halt spielen würde. Ich mag solche Spiele. Äh. Ja, wen spielen wir denn als nächstes? Jetzt mal gucken wir, ist so in der Reihe. Ist ja in der wo Luigi war. Wir gehen einfach so nach der Reihe und suchen dann einen zweiten Charakter aus, der irgendwie passt. So machen wir das. Ne? Irgendwann müssten wir dann. Wenn die Sterne günstig stehen, alle Charaktere durch haben. Da müssen wir immer wieder erst warten, bis irgendwie DLC-Charaktere rauskommen. Also Piranha-Pflanze und äh, Joker bisher. Ja, irgendwie confirmed sind, ne? Die einzigen, die konfirmt sind. Piranha-Pflanze, kommt irgendwie im Februar oder so. Ich habe den Download-Code schon eingegeben und so weiter. Also ich muss die kriegen, sobald sie rauskommt der Pflanze essen kämpfer als <lacht> ich kippe halt nicht auf der Reihe okay dann schau mal ich bist eigentlich glaube drei dinger jetzt bekommen ne? ich habe 8.5 erika hauptartiger von fein feiern macht damit auch kein tickets Gewicht runter. Gewicht hoch. Was? Einfach nur Wo ist der her? Ja, sieht man ja nicht. Direct. So. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Wir haben doch schon ganze eck hier an Charakteren gemacht. Ne? Ich bin bestimmt der Einzige, der alle Charaktere macht. Ja, Kämpfergeist kriegen wir ja mal am Ende. Also ja die Sache geht war klar. Mal gucken, wer sich hier hochleveln kann. Autoheilung. Subgeist. halt alle fünf Sekunden eigenen Schaden leicht. Äh, ja. Klingt awesome. ich wir mal gleich ausrüsten im nächsten Part. So, erst Evolution möglich, weil es erst Level keine Ahnung. Gut, ich sage noch was für diesen Part. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder im Abenteuermodus. Ich hoffe, ihr seid darauf gespannt, weil ich bin es nämlich. Ja, danke schön fürs Zuschauen. ciao. ciao.